Ja, hallo, ich bin's, eure Tia Aka Koflash and Sorcery und äh, ich habe hier No More Room in Hell für euch. Ähm, es gibt es momentan oder schon seit längerer Zeit kostenlos bei Steam. Ähm, ist schon ein bisschen älter, das Spiel. Es ist jetzt seit Oktober 2011 ähm, zu haben. Und ähm, so wie Contagion halt eben dann auch ein Survival Game. Ähm, es gibt Zombies und ihr müsst dem Ganzen entgehen. Und ähm, es. Kann ein gutes Spiel sein, aber wenn man es alleine spielt, ist es scheiße schwer. Und ähm, ich habe schon zwei Spielchen gespielt, habe gnadenlos abgelost. Und ähm, ihr könnt euch die Freude geben, mich wieder verlieren zu sehen. <lacht> ähm, ah ja, genau. Moment, das kann ich nochmal zeigen. Ich habe das Mädelchen ausgesucht, aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, andere Charaktere zu nehmen. Ich Jetzt wieder zu ihr hin. So, zack. Ähm, lass mal sehen, wo wollen wir denn mal hin? Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Broadway, Brooklyn, äh, Chinatown, Lakeside. Ähm, ich probier's mal bei. Ich probiere Northway. So, wir sind jetzt da. Man fängt ganz zu Anfang meist immer in einen Raum an, wo die Zombies noch nicht unterwegs sind. Damit man erstmal ähm, sich mit Waffen versorgen kann. Und danach gucke ich jetzt auch erstmal nach Waffen. So. Das haben wir. Oh, das ist gut, gut. Gut, gut. dafür dass jetzt da von 2000 ähm, das von 2011 ist. Ups! Ah, oh Gott, jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Man hat äh, so ein paar Minuten äh, Minuten, schon ein paar Sekunden kann man hier äh, so Sachen aufheben und dann kommt plötzlich so klack Neuanfang. Was wie gesagt, wirklich nicht, ob das ein Bug ist oder gewollt oder äh, Break break. This is the United States National Guard. There are safe zones in your area. As per the National Pandemic Act and UN Red Initiative, hold until the area is clear. You will earn extraction to safety. Do your part. We are on our way. Out. Okay, also ich bin hier. Nicht mehr ganz sicher. Ja nicht irgendwie noch ein paar andere Sachen finden. Was ist das denn? Ich meine, ich hätte jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn sie mir nicht nur Munition geben, sondern auch einen richtigen Ballermann. Zone A is being compromised. Don't lose it. Over. Survivors, Zombie is being compromised, regain control over. Und da sind sie auch schon. Nein. Oh. Sind schnell. Oh Gott, habe ich was gehört? Wo jetzt? Hm, ich habe immer nur eine... Oh, das ist doch gemein. Von da komme ich jedenfalls nicht ran. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein, nein, nein. Arschloch. Oh. Toll. Fuck you. Ich bin infiziert. Aber so eine Axt ist wirklich gut. Einmal zuschlagen und gut ist. Ja, ist gut. Eine Schaufel... Hier ist ein Pistole. Okay, gucken wir mal. Äh, ich hab das. Ich hab doch nur... Aber dann muss ich doch... Ah ja, ich kann's nehmen. Okay. Ähm. Nee. Mie, mie, mie, mie. Was ist jetzt natürlich helfen könnte. Oh. Ähm, äh, ähm, ähm, ähm, Dich mach ich mal runter. Oh, fuck you. Sorry. Äh, äh, äh. äh. Oh. Du, du. Oh. Oh, ich mache es fertig. Hey, ich bin gut. Ich bin gar nicht schlecht, oder? Okay. Wie macht man das denn? Oh, oh, oh. oh.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 es um, braucht schon wirklich so zwei Stück, dass wir die fertig hat. Um, Nochmal, komm. Okay. I've only got one mag. Das hast du eben schon mal gesagt. Ich glaub dir nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Das ist nicht gut. Magazines are all spent. Kann ich denn bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte? Ja, kann ich. Es muss hier doch irgendwo nochmal sowas ähnliches geben wie ähm, wie ein Notfallkörperchen. Ah, hier war ich schon mal. Oh, da kommen die hier rein. Dann gehen wir being overrun. Okay, ja. Bitte, bitte, ich will nicht sterben. Ich bin noch so jung. Ah. Ja, guck mal. Jetzt, jetzt wird schon... Ne, ähm, die Ansicht, die wird jetzt langsam äh, grau. Also von daher, ich äh, zombifiziere hier schon. Ich hab ja gehofft, dass ich hier noch irgendwo irgendwo... Oh. Hm, Ihr Bitte. Ich, ich weiß ganz genau, es gibt äh, sowas ähnliches wie ein Health Kit. Von daher... Äh, hier hätte ich doch eigentlich sowas finden müssen. Was soll's? Das ist... Hinter mich. kommen? alles gut Komm. Oh, Pharmacy. Pharmacy, Komm. please. please please, please, please! please, Komm. Komm. Ich bin hier ja doch schon richtig. Wo sind denn hier die... Oh. Das ist doch unfair. Oh, oh, oh. oh. Die Überlebenden werden überrannt. Es gab hier nur eine. Okay. dort dich Jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir dieses Mal so ein kleines bisschen Dollar aufpassen. So, da haben wir, da haben wir, det, det, det, det, Ja, das ist gut. Mal sehen. Nein, hol, hol. Ja, genau. Und anscheinend ist es schon gefüllt. Mal schauen, dass wir schnell gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist, was wir mitnehmen können. Break, break! This is a USNG emergency broadcast to anyone in the area. There are redeker zones near your position. Hold and secure, and we will reinforce you until the area has been cleared. Once clear, survivors will be extracted. Out. Hier wollte ich irgendwie nicht landen. Das hört sich nicht nett an. Äh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Attention Survivors! Regain control of Zone B. You got Zeeks on your doorstep. Over. Attention, Survivors! Mm. Schau Also hier ist zumindest noch keiner unterwegs. Das ist jetzt mein Vorteil. Aber ich habe fast keine Munition und keine gute Waffe. Oh. Oh, uh oh. Oh Schnee, guck mal, das ist doch schön aus. Attention Survivors, regain control of Zone C. You got Zeeks on your doorstep, over. hier rein das bringt mich nicht weiter leute ähm. Wir sehen, da oh, das hat sich aber richtig gemein an oder da sind welche unterwegs Oh, das ist gemein. Okay. okay. Ich habe keine Munition mehr. Oh, das ist... Und vor allem, wenn ich jetzt hier mit diesem äh, Teil, mit dem Hammer anfange. Okay, diesmal habe ich Glück. Aber manchmal ist es wirklich schwierig... Oh. Ähm, manchmal ist es wirklich schwierig, einzuschätzen. Ähm, wie die Reichweite ist. Hier zum Beispiel. Oh. Okay, Glück gehabt. Ähm, ähm, ähm, kann ich hier was machen? Oh oh. Das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich fühle mich hier so als Mensch nicht wirklich wohl. Ich gehe mal lieber hier hin. Das sah irgendwie netter aus. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm. Be advised, Survivors. Zone C is being compromised. Regain Control. Over. Fuck you! So. Äh, äh, warum geht das nicht? Warum? Scheiße. Okay. Okay. Das ist doch, das ist doch nicht fair, ist das doch nicht. <lacht> mie, mie, mie, mie, mie, mie. <lacht> ja. ja, das Leben, das ist schon nicht nett. Okay. Das, mit, mit so einer Axt, da kann ich ja gar nicht hin. Ich brauch schon so etwas äh, mit etwas mehr Reichweite. Ah. Na nee, gut, aber was ich schon sagte, ähm, im Prinzip ist das hier hier wohl äh, eher ein Spielchen, was man äh, mit mehreren Leuten spielen sollte. Ach guck mal, das könnte mir vielleicht sogar weiterhelfen. Moment, weg damit. Break, break, this is the National Guard. There are red-ecker zones in your area. Rendezvous with the zones and secure your position. We will provide reinforcements until the area is clear. Then we will move to extract. Allen. So alleine habt ihr fast keine Chance, finde ich. Oder das ist mein Empfinden. Mhm. Da kommst du schon reingebügelt. Dann gehen wir mal hier hin. Ich glaube hier war noch. Mhm. Hier war noch nicht viel unterwegs, genau. Mhm. Wir gucken einfach mal, ob wir hier so ein bisschen was in Sachen Munition haben. Being Don't lose it. Over. Geil. Mal Zone A is compromised. Regain control. Over. Wuh, hm. kommen sie schon rein? Okay, dann gucken wir hier nochmal. Oh, oh, oh, oh, Zone B oh. is being compromised. Don't lose it. Over. Ciao, babe. Hui. Im. Ähm. Und ich habe keine Munition dafür. bricht. Ich will Schädelbrechen sehen. Habe ich das mal wirklich gesagt? Hey, hm? hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kommt jemand von hinten links? Nee. Was denn? Das ist doch nicht fair. Das ist doch echt nicht fair. Alter. So, dich mache ich fertig. Du. Komm her. Das war jetzt aber echt nicht schön. Tu nicht so. Ähm... Okay, hier habe ich... Mich. Vielleicht komme ich hier mit weiter. Oh! La Machetta! Okay. La Machetta nehme ich mit! Ja, damit mache ich euch fertig! So... Hallo! Okay, nein, Schluss, Schluss. Ich will nicht mehr. Aus, aus. Ähm, ihr habt jetzt gesehen, wie es läuft. Ähm, wenn man jetzt dann mehrere Leute zur Verfügung hat, die mitspielen, dann hat man eine sehr gute Chance zu überleben. Das habe ich leider nicht, weil ich alleine spiele und irgendwie alleine ist es dann doch scheiß schwer. Ähm ich finde dieses Spiel aber trotzdem sehr schön und also dafür, wie gesagt, es von 2011, ist wirklich äh, grafisch gut aufgemacht. Ähm, es sind gute Sounds drin, ich finde die Qualität von der Grafik sehr gut. Ähm, sollte dann eben auch ähm, für jeden PC gut spielbar sein, sag ich mal. Ähm break, break. This is a USNG Emergency Broadcast <lacht> to anyone in area. There are red zones near your position. Hold us secure and uh, we will reinforce you until the area has been cleared. Once clear, survivors will be extracted. Yeah. Out yeah. Ja, ja. Und äh, ich werde dem Ganzen hier auf jeden Fall auch nochmal mal an eine Chance geben. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal weiterspielen. Ach ja, ähm, das gehört eben auch zu den Vorzügen äh, von diesen Spielchen. Ähm, ihr habt hier ja wirklich äh, einige verschiedene Karten, äh, mit denen ihr dann auch spielen könnt. Das finde ich auch control äh, extrem. The Zone B is being hm. Over. Äh, das finde ich eben auch extrem geil. Ähm, Und also ich finde jetzt zum Beispiel diese Mall äh, wirklich ganz gut. Mm, irgendwie gibt es mir das so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier äh, bessere Möglichkeiten habe zu entwischen. Aber ich glaube, das, das ist nur das ist nur Täuschung. Äh, ich habe auch schon... Äh, was, was ich ein bisschen komisch finde... Ich glaube, die haben mich gehört. Äh, was ich ein bisschen komisch finde, dass obwohl ich jetzt dann eben dann auch... Ähm, hier produziert das ist gleich ein das finde ich schon merkwürdig ich doch, hier ist doch noch irgendwo einer oder ähm okay nein äh, also ich bin ein bisschen abgelenkt weil ich bin wieder im spiel drin ist na <lacht> ja, gut ähm, das war's, wie gesagt, von mir. Ähm, ihr konntet ein kleines bisschen in die Spiele reingucken. Es gibt für Umme bei Steam, also von daher ihr vergebt euch nichts äh, schick und äh, ja, spielt's doch auch mal. Das war schon so von mir.